Servus, guys, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Hardcore. Ja, mit mit zu Mikrofon. ja, ich hoffe die Einstellungen sind richtig. Äh, wenn ja, dann könnt ihr <lacht> mir gerne Kommentar schreiben. Ja, das Mikro schon bestimmt. Nein, da. nein. <lacht> ja, das ist... Nein, unsere oh. großen Hühnchen sind weg. Oh Gott. Oh komm. Gott. Ey, warte. Was, hast du Samen? Hast du Samen? Wir müssen die paaren. Wir müssen die paaren. Hoffentlich, Leute, hoffentlich ist meine ähm, Tonfall äh, gut weil ich habe das ja bisher her nur mit Clash Royale gemacht und noch nicht mit ähm, Minecraft und so also schreibt mir gerne in die Kommentare ob ich irgendwas ändern soll haben wir keine Samen nur ich zwei ich Stück okay jetzt habe ich nur noch eins das ist Zuckerrohr warum mal hier das Zuckerrohr ab. <lacht> Mike hält hey, <Ja>. Zuckerrohr Weizensamen <lacht> alles klar nee wir brauchen Kühe Stimmt, so du kannst mal gerne zeigen, was ich die ne letzte Folge so, gemacht So, was wollten wir in diese Folge machen? Wir hatten Lama gefunden, übrigens das T-Shirt ist bald da. Und wir haben hier angefangen, ähm, ja. Ja, ich? Ja, genau, Leon hat es gemacht, Leon kann das besser als ich. Aber das sieht echt nicht. nice aus. Ich äh, props an dich, das sieht echt nice aus. Danke. In den Ofen sollte eigentlich noch ein bisschen Ton sein. Also, Leon, wo bist du hingegangen? Wir wollen jetzt nach Kühen suchen. Alle Abschlachten. Babyhühnchen. Was? Babyhühnchen? Dann lass sie da, die können ja eh nicht raus. Oh, ah, ja. Eier. Warte, warte, lass mich mal mein Glück versuchen. Och, was? Mann, ich hab nie Glück mit den Eiern. Uäh. Ach Achso, wir müssen Nahrung finden. Ich hab gar kein Fleisch mehr. <lacht> so, ne? Vor dem habe ich in deiner letzten Folge gesehen, du hast noch richtig viel. Äh. Nein, ich doch nicht. Was ist okay, das denn? jetzt mit so einem goldenen Apfel. Nein, nein, nein, okay, okay, okay. Hier, hier, hier, hier, hier, nimm. Nimm und hab Spaß dran. Fast for win. <lacht> was? Leon, ich würde mal sagen, weil es ist hier unsere Base und alles, unser Ort. Brauchen wir diesen Wassertunnel oder was hier ist? Weil sonst könnten wir den vielleicht abbauen und vielleicht, vielleicht eine Höhle machen oder so. Was meinst du? Äh, ja. Du könntest das so ordentlich machen, dass hier dann nichts ich? Mehr ist. Nee, nicht diese Folge. Ja, ähm. <lacht> Wir gehen jetzt erstmal irgendwo hin, wo wir, äh, die Kühe finden. In die Richtung, wo der Leon, in Leons südliche Reise die Folge, äh, gegangen ist, weil wir... Astral Army, ja, deine helle Arme. Äh, Arme, ja, was bin ich blöd, Alter. Äh, helle... Helle Arme, ja, irgendwie so. Helles GG. Nein, Leon, dunkles GG. Was heißt eigentlich dunkles auf der Sprache? Ich weiß nicht, welche Sprache das ist, aber. Äh, weiß ich nicht. Welche oh. Sprache ist es überhaupt? Asshrul ist glaube ich Latein oder Englisch. Bin ich mir nicht mehr sicher. Ich glaube Latein, weil Englisch kann eigentlich gar nicht sein, oder? Ah, ich habe ja, auch eine Scheinspitzhacke. Okay, dann muss ich meine Eisen nicht verschwenden, auch wenn wir genug Eisen haben, weil wir sind Money Money. Nein. Oh. Okay, Mike. Wieso. Dann erklär mir doch bitte, wenn du doch genug Eisen hast, wieso machst du dir keine Rüstung? Gute Frage! <lacht> Wie viel Eisen hast du denn noch? Ich hab, ich hab gar kein Eisen. Hauptsache Leon will mir keine Rüstung mehr abgeben, wo der full ist, ja. Und ich bin einfach YOLO. Deshalb ja. gehe ich auch in die Höhlen. Ist so. Mühnchen! Warte, nein, nicht. Nein, also? die sind ja von Lava immer one-hit. Schau, hey, ich, ich, ich hab Vater. einen Zerschlitzler, mit dem kann ich äh, Feuer machen. Mit dem kann ich oh, nicht ja, mehr brennen. Lassen. Das ja, das schau. Die Sieh zu und lerne. Äh, warte. Warte Gott, warte warte. warte. Alter, du hast mich geschlagen. Ich hab keine Rüstung. Ich hab dich mit einer Schaufel geschlagen. Mit einer Faufel, okay. Mit einer Schaufel. Achso. Ja, was ist denn eine Faufel, leider, Leon? Sprich Deutsch? Ich die Hühnchen doch. Na, Ex. Leon! Schmeiß dich ab mit <lacht> einem Ei. Und, ah! Kühe. Kühe! Leute, wir haben Kühe! Also, ich schwöre, ich habe die hier nicht gespawnt, das Sieht jetzt vielleicht so aus, als hätte ich sie hier geschieden. Aber ich schwören. ja, noch so. Leda, bitte sag mir das. Ja, drei Stück. Wir müssen aber noch... Leo, pass auf Wärst du, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. du da jetzt gestorben? Mach das, das ist einfach so scheiße knapp. Mit meiner Rüstung hätte ich irgendwie nicht überlebt, aber mit deiner hättest du schon überlebt. Nee, nee, nee. Das war echt genau. Weiter, wir sind so durch. Ja, wir haben überlebt man, Glaube. Leon, wir sind so lebensmüde. Wie wir setzen unser Leben drauf. Auch wenn das Projekt so gut also ankommt. Zumindest am Anfang kam es so gut an. Jetzt haben wir ein bisschen abgeschaltet. Aber komm. Die Leute, die immer noch dabei sind. <lacht> ich glaub, dann man da eine Tür Leon, einbauen. Leon, Leon. Da ist ein Zombie. Da ist ein Zombie. Putsch. Putsch. Putsch. sterben. Da ist er oh, da. Warum ist du ein starkes Schwert? Weil ich nicht verschwenden will, ja, haben die fucking. Ich mach mir eben fucken, Alter. Komm hier nicht rein! Okay, hab's. Scally. Alter, ich höre die ganze Zeit irgendwelche Kack-Zombies! Alter, ein Zombie macht mir zwei Herzen, ne? Wo kommt der? Der kommt von ja. oben? What? What? Wo kommt der Zombie? Wo kommt du? Hm. Ich also weiß, ich würde Hütte nicht, ich nicht aber ich hatte einfach keinen Bock, okay. Ja, ich komm runter. Oh, jetzt verstehe ich. Ah ne, hä? Leute, ich hätte gerade Grafikbug wieder Leute, ich hab grafik grafikbug alles klar In der ersten folge wieso erste folge erste folge mit mikro ja gut das ne? heißt mit erste folge mit mikro neue mit neuem mikro ich habe die zeit nicht im auge also wird die folge oh ein bisschen Gott. länger ich mich kann da ich dachte da unten wäre Lava, aber das ist einfach nur irgendwie kommst du nicht oder so seht, Leute, das seht ihr doch oder ich habe hier irgendwelche ja cool, gut hier hinten ist eh nichts ich Mike, hab hier... den bug werde ich sowieso dann nicht haben wieso Ach so da ja er dann Shield drin und dann Gamma da oder wie das heißt da hochgedreht. Und das ist kein Sheet, das kann man in den offiziellen Nein, meine Maus. Offizie in den letzten ja, Leons -Offi Leons offizielle Minecraft Daten, ja. Okay. Alter, wenn okay, wir dann jetzt einfach Creper bekomme haben... ich wieder tot, ne? Da bist du Wo bist du, Alter? Wie kannst du da runter? Ey, hier ist noch ein Weg. Ich bin gerade auf der Oberfläche und suche nach Kühen und ich hoffe, wir verlieren nicht unsere unser Haus, weil sonst haben wir einen riesen ja, das ich nicht verloren, ich weiß nicht, wo es lang geht. What? Oh, Krepper, Habe ich da gerade eine Kuh gesehen? Oh, das oh mein Gott, damit ziehe ich die ja nicht ran. Oh, nein. Habe ich gerade eine... Ich bin, glaube ich, kommen ähm... Weil ich habe gerade eine Kuh gesehen, aber anscheinend existiert sie gar nicht. Oder die ist hier irgendwo, das versteckt sich gerade. Aber ich wette, hier gibt's irgendwo noch Kühe. Ich spiel nicht prop-hunt. Was ist prop-hunt? Ach So, ich dachte, Man, das du hast... ja, ja, Ich weiß, was du Ich hab grad was anderes gedacht. Ich bin blöd, ja. Huiiii! Arschwummel! Lava! MLG Lava! <lacht> <lacht> <Das war> ich dir <lacht> ganz falsch Schaden, dadurch also krieg ich das gar nicht. <lacht> ich weiß, es hat Ey, der nee, ja, ich glaube, es wird nach wie sollten ähm, nun ja zurückgehen oder so, weil sonst müsste ich mich einbauen, weil ich habe nämlich keine gute Rüstung. Ich habe nur meine meine Eisenstiefel, die ich von Leon gespitzt habe hier. Das sind immer eh meine abgenutzt. Ah. Ich habe einen mit Federfall. Die ist mir egal, Hauptsache ich habe eine Schuhe. <lacht> Leute, wer braucht Rüstung, wenn man Schuhe hat? Ja, das sind meine Jesus. Zuckerrohr <lacht> gefunden. Was hast du gefunden? Zuckerrohr. Okay. Äh, leckt der Server wieder. Herz für den Server! Herz für den Server! <lacht> oh Gott ey. Der, der ist alt geworden, glaube ich. Oder? Der ist alt geworden. Er existiert nicht mal einen Monat. Er, <lacht> er existiert nicht mal einen Monat. Achso Leute. wenn jetzt auch ein ungefähres Datum für den Livestream nennen? Na, es kommt halt noch. Also dieses Jahr. <lacht> nein, diesen Monat. Was? Nein, dieses Jahr nicht. Ja, <lacht> ich nee. gehe jetzt nach Hause, weil es ist echt unmöglich. Hä? Ich bin locker 300 Blöcke von dir entfernt. Na, na, Leon, ich gehe einfach mal in die Richtung, wo wir gegangen sind, weil ich. Das geht nicht. Geht du ganz hast, ganz wenigstens, hast du wenigstens von den Kühen vorhin Leder bekommen. Ja, rechts. Okay, ich habe nämlich bei meinen Kühen habe ich nie Leder bekommen. Aber Schauen. ich habe ja, mal... Leon, ja. ich habe eine Idee. Wozu für Kühe äh, suche? denn wir haben, ich habe doch mal lene äh, Leder geangelt. Kann ich noch weiter angeln? Ja, okay, gut, die, die, die Chance das zu angeln war schon sehr niedrig, aber good luck. Oder das machen wir im Stream. Auch noch mehr, wo ich, bin. ich will sagen, das machen wir im Stream. Aber Leon, was ist, wenn wir im Stream sterben? Ja, dann lebt das als Video hoch, würde ich sagen. D -dum, d -dum, d Aber das wäre schon richtig scheiße, wenn wir im Stream stehen. So, dann. wenn man ah. also so 40 Minuten lang. Kurz bevor der Stream zu Ende ist, wenn man Ad Mori macht, kommt von hinten Creepon. <lacht> ja, genau so. so ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, Boots! Dann gibt dir Like. <lacht> Weil nicht gestorben ist, verstehst du nicht? Ja, egal. Vergleich, ich von dem Skelett untergeschossen. Hä, wo bin ich? Ich bin irgendein... Ich bin, ich? ich bin lokal. Ich habe richtige Frame-Einbrüche und wir haben nachts. Also zumindest gleich nachts. Es wird gerade Sonnenuntergang. Ich muss kurz cut machen. So Leute, nach dem dritten Spielabsturz in dieser Geschichte sind wir da endlich... Äh, oh Gott! ...ist Leon in Gefahr und ich möchte Ihnen eigentlich helfen, aber wir haben nachts. Und ich habe mich in den Berg eingebaut. Den gerade ausgesehen Ich werde von Endermans verfolgt. hat nur zwei Herzen. Leon. Mach ich Schaden. Scheiße. Bitte sterben muss, muss aufs Wasser. Ich muss ins Wasser. Ich muss ins Wasser. Alter. Leon. Pass auf. Es könnte ein Monster kommen. Ich baue mich mal. Nein, was habe ich getan? Okay, ich bin safe. Ich bin im Wasser Hier kann ja, ich Leon! Das darfst du nicht ohne Aufnahme machen. Ich kriege nur noch eins. Da hinten sind noch so viele Kühe und die kann ich jetzt nicht töten. Ist egal, wie ist es lebst du, Alter. Dein ja, Leben ist wichtiger als das Leben der Kuh, ja? Das das Ich oh, ja vielleicht feiern, oh. Aber ich... Na, was ist? Vor allem... Oh, hier sind noch mal Kürm. Hier waren drei Skelette und zwei Endermans. Ja? Ich hatte jetzt Ja, easy. Mama, mach Halbes Herz. Jetzt? Nein, nein, nein. Achso, ich ja, habe okay. jetzt ja, hab zum Glück Essen von dir bekommen. Ja, hä, hey, klar, Alter. Leder. Immer wieder gern, Leo. Du eine Enderperle bekommen. Das ist eine Enderperle? Okay, nice. Dann, also, ich würde sagen, wenn wir mal Blaze-Ecke bekämpfen würden, äh, wo ich mich aber nicht, noch, immer noch nicht traue, weil ich ein Lappen bin, dann könnten wir... die Kommis. Was? Er schickt Mike seinen Lappen in die Kommis. Ja, natürlich immer. Er yeah, geht doch immer hier. Aber nur, wenn ihr Abo seid, dann <lacht> Spaß. Oh, wir am Tag? Nee. Nee, das yes. ist nur meine Helligkeit. Oh, lol. Hauptsache, ich sag, das ist meine Helligkeit, da muss man sich mal meine Helligkeit geben, ja? Die ist so niedrig. Ich schürf. Ich Aber oh, Wenn der Enemy oh. jetzt vor mir auftaucht, ich bin einfach so gefickt. <lacht> ist so? Hallo? Ist sie da? Nein? Okay. Ich, oh, ich würde sagen, noch ich mache mal hier so ein Fenster, wenn man so nett... Oh, scheiße. Du kein Fenster! Ich hey, mach ein Fenster, damit ich. <lacht> Leon, ich glaube nicht, dass man das Fenster nennen kann. Das ist das Enderman, Mann. Leon, bist du wieder voll. Bitte nicht sterben, ja? Wir müssen dieses Abenteuer wenigstens schaffen, weil Marvins Abenteuer haben wir nicht geschafft. Eppicals Informationen zu Marvins Kanal, ihr habt ja sicherlich gemerkt, dass er momentan, das war mein Handy, sorry, Erinnern, dass er momentan das? keine Videos gemacht hat. Ich habe ihn so gefragt darüber und er meinte so nee, ich habe keinen Bock mehr auf YouTube oder allgemein keinen Bock mehr Videos zu machen. Kann sein, dass er RIP ist. Bin ja, ich mal vor einer Woche gestorben, Spaß? Was hier raus, kann drin? sein. Ich bin mir aber ehrlich nicht sicher. Also ich will nichts sagen. Ja, Marvin ist ja, macht nie ich wieder ist ja, Videos. Haben, Punkt. Wir sind ja in einer Klasse. Ich will nur damit sagen, ja, ich will nur damit, ja, Hauptsache wir sind alle drei in einer Klasse, easy. Ich will nur ja. halt damit sagen, dass ähm, nun ja Marvin vielleicht nie wieder zurückkommt ich weiß es halt nicht ist da was ist da bist du da bei mir Leute ist ein Slime Skill oh, oh den Leon verleihen für die Lamas für die Lamas für ja la bist du im Dungeon nein hä wo hast du noch die Leute <lacht> Blocken Blocken, blocken. Mir geht's gut, mir geht's gut. was nicht umsonst ein Schild, Leon. Habe ich gerade aber nicht ausgerüstet. Ich farme gerade ein bisschen Kies, also ein bisschen viel. Ne? Einfach weiß ich kann. Gelett mit voll Lederrüstung. Ich sag dir, wenn es wieder Tag ist. Ich weiß, wann es Tag ist. Wieso? Es wird gleich Tag. Hast du eine Uhr gekauft nee, oder? Gar nicht mehr. Alter, Leon, das ist ein riesen Slime und ein Baby Slime. Ich will die killen, kriege ich er äh, kriege ja, Slime -Bots. ein 5 Herzen Schaden. Wer? Der Slime -Bo äh das große Slime. Ja, da müssen wir Leon. aber ich habe doch jemand Feuerschwert und ich habe dich momentan noch. kann sich ganz, äh, ich nämlich von Baby Zombies verfolgt. Sorry, das war auch wieder bei Handy, aber ich werde gerade von auf Twitter voll gespannt mit irgendwelchen Nachrichten ein neues oh, Video. Ich finde es doch irgendwie cool und nicht cool, Das ist auf Twitter dann immer so Nachrichten bekommt, so Ja, neues Video. Oh, das ist ein Creamer, der hat mich nicht gesehen, wie sie. So, ich meine, wie sollte ihr denn mich sehen, hallo? Ich baue ein bisschen Kohle ab. Also wie gesagt, zurück zum Thema. Ich werde auf den drei, drei, drei Spinnen getaggt. Easy. Oh, wir, oh Leon, wir müssen gleich beenden, die Folge. Wir machen aber danach noch eine Folge, oder? Ja. Oder ja, Skilly da. Oh, ab. Nein, ihr habt keine Werbung an Silas Nein! Das hat nicht mal zu YouTube-Kanal geordnet. Hey Jo! Klar ist der. Silas da! Skill ist da! Er ist da! Er <lacht> Skill ist Skillista! da! Ich Du musst das mit tückischer Akzent machen! Mit tückischer Akzent! Ich kann das nicht! Aber Jolla! The... Eben! Skill ist da! Ja genau, wieso also sind denn hier vier Skelette, Mann! können! ich habe einfach Protektor, Protect. das rettet mir gerade so krass, ich habe ein Hexenhaus, hab ich noch... oh, einmal kann ich abbauen, okay, Mike, ja, warte, ja, und wo bin ich hier eigentlich, das ist ich heck. muss dir gleich einfach eine Cordy zeigen, die einfach so krass ist, hier ist einfach ein einzelnes Villagerhaus, jo, alles klar, warte, vielleicht bin Dann... ich den Weg sogar noch alleine zurück, also dort hin wieder, So wird's. sobald es aber richtig tag ist, werde ich wieder rausgehen, weil ich habe ja nur meine, meine Boots hier, wisst ihr, Hast ich hast du hab was? Stein getötet? Was habe ich? Nein, ich habe die nicht gekriegt. Ich bin noch immer, ich habe ihn in den Berg. Ich baue mir gerade mal eine Base, ja. Ich, ich mal, kurz mal, mal die Cordis sagen? Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Ich mir gerade ein bisschen Steinwein. Minecraft hat gibt es ja keinen Stein. Ich baue mich jetzt frei, JOLO! Ich bin auf irgendeinem Berg. Also hier war ich ja. Habt ihr vielleicht schon gesehen? Was, ist, was hast gesehen? Hab ich gesehen? Habe ich dir schon gesagt? Ich wurde gerade von der Leiche gesehen. Da sind überall Ah! Leon, ich, ich weiß mal, wo wir sind. Also wo ich bin wo ich bin, ich weiß aber nicht, wo ich bin. Ist mir egal, <lacht> mein Leben ist sinnvoll. Also wenn du stirbst, Leon, das ist ja noch witzig, so, aber bei mir, da hat Spaß auch. <lacht> oh Gott, ey. Ja, ich bin da, bei dem Berg, wo der Lava unten war, wo wir riskant gesprungen der sind. Der Lava? Mhm. Weißt du noch wo? Wo wir riskant gesprungen sind. Das ist mir gar nicht scheißegal, weil ich weiß nicht mal gerade, wo ich bin. Ich gehe mal, mal eben schon mal ausgucken. Oh, was? Ja, ich habe eine Kuh gefunden, ich Käse. Wir, wir anstatt sie zu töten, könnten wir die eigentlich züchten. Aber das ist nur eine Kuh. Oh, ich habe zwei Leder rausbekommen. Hat sich gelohnt. Ich hab 40. Ja, die Hühner. sind so viele Hühner, putsch. <lacht> wir haben locker 40 Hühner auf unserem Weg getroffen. Wir sollen alle killen, Alter. Ich, ich Oh, ich habe ein Baby erzeugt. Ich bin nicht gut, Alter. Ich, bin ich gut. Ich muss eben die Mutter killen. Und da, dann Vater! Onkel Tante Alter, was ist das für ein Schuppen? Der bringt uns alle um. <lacht> ähm, Bruder, Schwester, was gibt's noch? Ist das deine Mutter. Nee, Mutter ah. hatte ich ja schon. Äh was gibt's noch? Ähm, Opa, Onkel, Tante. Oma, warte, Oma. Und das sind noch viele, Alter. Was? Dass meine Tastatur gerade rumgebackt hat. Bin dann in den Mental gegangen äh, Cousine, und Cousine! Cousin! Cousin ja. äh, und dann noch irgendwelche Freunde! Und äh, Mike, zu guter Letzt, Leon, ja. zu guter Letzt ist hier der Hans, ja? Der Hans ist hier der, der, der Babo. Und, und der Hans! Der Hans! <lacht> Ripp Hans! <Ruhigens>. <lacht> 2017! <lacht> Das baum wenn du wüsstest wo ich gerade stehe wo bist du keine ahnung sag mir mal die kohle von uns zu hause ich bin gar nicht so ich bin nur bei dem berg wo wir ach so ich weiß glaube ich warte warte ja ich, ich kann von hier aus den turm von unserem ha ähm, haus sehen grüß gemacht habe nein ich habe ein baby geschlagen nein das, das, das wird es das jetzt für immer in ihrer vergangenen äh, Mike, jetzt sag mir mal die Cordis, sonst finde ich nie wieder home. Cool. Jetzt gerade, wo ich bin, weil ich, ich, ich sag dir eben, wo ich bin gerade. X. 6, äh, 3, 7. Hier werde ich dann auf dich warten. Y. Schön, ja. dass es... Wo gibt's hier die Cordis? Ich finde die Cordis. LF3. Ja, jetzt das weiß ich schon. Sets. Aber mir steht nur CE und so Scheiß, Alter. Bei mir stehen die einfach nicht, die Kordis. So, find mich. <lacht> ich bleib hier stehen. Einfach weil es gar nicht. Oh. Nein, ich die Cordis bei F3 nicht. Alter, ich bin gerade so scheiße. Ja, das bist du immer. Oh. Jetzt ernsthaft, wo sieht man die Kordis? So, oh, drück ein... F3, okay, drück F3. habe ich schon ganz zeit offen. Und unter Multiplayer Scha äh, Shunk Cage. Oh, das siehst du doch, oder? Ja. Da drunter, X y Z. Das steht bei mir nicht. Kost. Was hast du für eine... Leon, verarsch mich nicht. Alter, ich hab schon einen halben Stack, ähm, Hühnchen. Und fünf Eier, die nehme ich an. Noch eine Kuh! Leon, ich hab drei Kühe auf einmal gefunden auf einem Berg. Loh, die gehst mir also erstmal killen, Digga. Wir brauchen Lied. Nice. Oh mein Gott! Ja, die sind doch mehr Kühe, als ich dachte. Komm, geh sterben, danke. Und du gehst alle sterben, ja. die Armee. wieder nach Hause. Du kommst nicht wieder nach Hause. Okay, dann sag mir mal deine Cordis. Ja, dann bin ich mal gespannt. Bei mir stehen keine Cordis. Drück F3! Und dann gibt's nur Z. Un hast du die ja, Reihe nicht drunter? Nein. Was steht denn da bei dir? Shank Relative. Was? Was hast du gemacht, Leon? Oh mein Gott, Leon, du musst mir später mal einen Screenshot geben, Alter. Oder irgendwie sowas. Ich glaube, ich bin doch at home, oder? Ach, die Folge ist schon voll zu Ende, Mann. Oh, uh, wir sind zu lang, Leon. Wir müssen sofort ich eine neue nicht, machen. Wir nach Hause kommen. Ich renne erstmal nach Hause, ne? <lacht> also, Leute, ich Leon ist auch immer weg. Da. Was? Was hat er gesagt? Was? Mann, teleportiere mich. Einfach Hab ich keinen Bock auf, wenn das schießen ist. Was? Schieden, Leon? Schieden? TP mich. Also Leute, ich werde jetzt mal den Leon nach Hause führen, und ähm, dann werden wir noch weiter schauen, was passiert. Und ähm, ich werde eben zu meinem Turm gehen, weil da hinter dem Turm ist nämlich unser Haus, unser Dorf. Leon, sollen wir ein Dorf bauen? Das wäre doch cool, oder? Was, jetzt, ne? Wasser sch einmal schon mal am Start. Ich habe schon, ich habe Wasser. ja. Du wirst mich eh dahin TPen, wo irgendwo ich runterfalle. Hä, hey, was? Nein, ich doch nicht. Da so, komm, jetzt die hier <lacht> So, ähm. Ich muss nur eben ein Wasserloch bauen. für... Was? Was? Leon, hast du das einfach gelesen? Nein, das hast du nicht, oder? Ja, nein, das hast du nicht. Oder Leon? Nein, hast du nicht. <lacht> So, wie macht man Spinnweben? Man <lacht> muss sich nicht craften. teleportiere mich, Mann! Alter, nein! Was hab ich getan? Nein, nein! Schwollgun äh, Gunwong. Okay, ich tippe dich einfach so nach unten. Ich mein, nach nix. Slash. Aber warte, Leute, das ist kein TP. Eh. Ähm, nein, das ist nur, ähm... Nix, äh, wie mache ich das TP? Leonström. Jetzt geht er runter. Jetzt bleibt da. Bleibt da, gefälligst, nein! Ach, hier ja. ist unser Turm! Sorry, Leute, dass ich äh, ein bisschen geschrien hab. Das war's für die Folge. Wenn es euch gefallen hat, gibt eine positive Bewertung. Haut rein, bis zur nächsten Folge. Schla Schade, ist leider ein bisschen zu lang geworden, die Folge, aber egal, haut rein und tschüss.